Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Andy Rolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir uns den zweiten Orden ergattert von Kate und ja, dann haben wir mit dem Präsidenten, nee, nicht Präsident, äh, doch Präsident oder von der Gala, wie man auch immer nennt, Turnier und ja, rose und ja, dann hat uns Hopp hier begrüßt und wir müssen jetzt den dritten Arena-Leiter aufsuchen, welcher sich in der Galamine 2 befindet. Und, Warte mal, du standst vorher nicht da, glaube ich. Ich spann dir eine Angel. Nicht in der was Heißt immer alles war nichts. Nö. Okay. Und ja, wir sollen den dritten Arena-Leiter finden, weil die sind, wir müssen die aus irgendeinem Grund alle erstmal finden, bevor wir... Die herausfordern können und ja, er soll sich irgendwo hier drin befinden. Und wir gucken uns hier mal um, was hier so ist. Was bist du? Ein Schale los. Okay, sie ist irgendwie anders aus, als ich hier in erinnerung habe. Oh weil ich mal, warum nicht? Okay, ähm, dann sind ja noch einen Schlag überleben, ne? Also einmal reinauen. Ist das gut, du paralysiert bist, dann kann ich dich ein bisschen besser fangen. Da ist eben besser, oder sogar besser. Bongen, Ja, na kein Problem macht das ruhig und pokéball fliegt flieg. Au. auch eine Gala Version irgendwie das sieht ein bisschen anders aus ich kann mich nicht erinnern hat das vorher so Klasse schade Los wurde gefangen Bonk. alter das ist schwach Teil. Was? Welche Form es annimmt hängt angeblich von seinem Futter ab. Ob es tatsächlich der fall verletzt wurde, aber noch nicht endgültig geklärt. Alles klar. So, ich dachte erst, wir entscheiden hier, aber so so viel Glück habe ich, glaube ich nicht. vor ne? vor Verteidigung und ja, so. wieder klar. falscher knopf gut noch mal ja also für neue pokémon er war wahrscheinlich schein was auch blaues ich an mal ein bisschen ich will sagen kommt schon hallöchen nach mir Hey, ich habe schon gekämpft diesen dingen ja, ja also vielleicht sollte ich einen anderen an erster stelle bringen ich weiß ich die ganze partie verbringen zu kämpfen pokémon zu fangen ja machen wir mal kommen ja du schon wieder du schon wieder ich habe gerade mein erstes gegen minderwerte Gegner sind ein unerträglicher Zutunung für meine Pokémon. Selbst bin auch nicht in der Stirn, mich auf dein Niveau abzulassen. Aber Schwächlinge wie dich in ihren Chance zu ist irgendwie auch ein Akt der Gnade. Wenn ihr tatsächlich ein bis mich bedienen können hast du meine Erlaubnis, mich zum Kampf auszurollen. Also was sagst du? Äh, ich bin noch nicht bereit. Schwächling wie du, wollten wir, sollten wir gar nicht erst unter die Augen treten. Okay, ich glaube, wir fangen erst mal ein bisschen. von uns dem stellen. So. Guck mal ja. Wie erscheint. Na mhm. ja, komm. Du bist Eis, glaube ich, ne? Ah. ah komm, Knarre. ne Knarre. Eine Knarre. Nick. Oh müssen irgendwie weiß nicht also wenn wir nicht erfahrungspunkte kriegen würden dann würde ich ja alles fangen aber sorgt für jedes mal wenn ich erfahrungspunkt kriegt dann überlevel ich hier wie blöde nichts fangen Stein wasser zwei exemplare hängen sich an einem passenden felsen in küsten um dort zu leben bei fuß sammeln sie in gemeinsam nahrung ja. Mein ding sieht irgendwie voll krass aus das hat sich das entwickelt Wir haben jetzt immer irgendwie ein defensiv wert unter wenn oh. es immer ein defensiv wert runter wenn ich irgendwie was habe was irgendein angriffswert erhöht es hat schlecht zu was machen kannst du oh, hey. Dann noch dieses äh, für die Maus Dingen. Du bist Unlicht oder Kampf? Ich glaube, du hast Unlicht, ne? Der Anschauer. Stückchelt. Man spart doch mal Zeit, man. Und man. hat sogar eine Animation. Es war schon nicht immer so. Okay. Macht ja nur, ich jetzt gerade aufnehmen bin, Extra jetzt Zeit verballern. Das Schlimmste, was du machen kannst. Schlupfe, ja. Kannst also nichts so hintereinander einsetzen, Kollege. Diese Schnellauswahl von Pokéball finde ich echt praktisch. Okay. So, komm mal her. flieg fleek, fleek. Ah. Na Okay. Mit dem Fangen läuft gerade. Und leicht Kampf, okay. So kriegst Leute Blickkontakt als Einladung gegenüber mit Kopfwüsten anzugreifen. vor Vorsicht ist also geboten. Bitte du, ein gutes Wesen. Ich glaube, du bist sogar ein halbwegs gutes Komplett. Fokum muss aber irgendwas hier mal haben. Bauern gibt es jetzt nicht. spezial Spezialangriff ist sowieso kacke. Hört wie das ist mehr physisch ausgelegt. Also, ja, okay. Wo ist dieses Ding? Ich weiß nur wie die Entwicklung ist. Oh, auf mir. Hey, Potrot! Potrott. Oh, meiner Lieblingskurve. Okay, ähm, pff, Das Ding irgendwie down zu kriegen, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja. Okay, das könnte auf Dauer nervig werden ich wohl niemanden doch flora flora kann hat aushalten okay da wird gestein und käfer also ja wie es sich wissen trotz habe ich das pokémon mit der stärksten verteidigung und Spezialverteidigung, ganz Pokémon. Also kommt jedenfalls sehr, ich hätte mal raub eingesetzt. Raub bringt ja nichts, wenn was hier? Mache einfach so, Pokéball fliegt. Na, ja mein gott Okay gut. Ich habe einen Ball irgendwann wird schon ein landen hm. Boom. <lacht> das führt mich irgendwie so zurück. Es gab meine Zeit, da habe ich irgendein Pokémon gespielt, da habe ich nur Bälle geworfen, ohne zu schwächen und ja, ich habe alles so gefangen, mehr oder weniger. Das war krass er sammelt werden in seine schale um sich vor attacken zu schützen versteckt sich unter stein und fahrt dort regelung regungslos okay. ja. verteidigung schon 134 verteidigung und initiative runter das ist ein komplette fähiges pokémon ehrlich gesagt nein. Gut. Oh cool. aber eins. Gut. Soll ich noch mehr fangen? Dicht, dich ich will fangen. Hey. Oh, weiß was? Wir knöpfen uns den jetzt vor. Ich geht aber nicht zum pokémon und sind da zurück. Na ja, schon schaffen irgendwie. Du sich dich ein, mich besiegen? Können, hast du mal Lust mich zum Kampf herausfordern? Ich fordere dich heraus. Für ein Liga-Präsident und Rose persönlich ausgewählt. Dass ich verliere ist völlig undenkbar. Aber doch Präsident. Du so hast du nicht nur Psycho pokémon Pokémon? ist mein, mein Kuro wird das hier nur schaffen. Manchmal los du, hast du nur Pokémon. wäre vielleicht nicht so gut dich in Forderung zu lassen. Na no, ich wenn du mal Level 25 Also Kuro holt dich schon ein irgendwie das kann nicht so sein. Mein mein Starter muss doch an erster Stelle sein Level. Alter. Er hat genau gereicht um den boah. welches jetzt doch zum Pokémon Center gehen sollen. Na ja, gut. Keine Wirkung auf Kurs, so jetzt machen wir erstmal den hier schmied und dann tut Kuro alles zerfetzen. Später angriff wir kommen so, ähm, dann muss ich das hier einsetzen. Warum ist es jetzt alles hier erledigen in einem Rasch? hast du wohl gemacht aber wirklich nur ein paar war schon als ich schon mal erledigt habe ne? du voll So. Bonita, man sagt mir nicht oh, du hast ein schild bonita ich das will ich auch haben in mein team aber geht nicht ähm, oh, ging habe ich gar nichts äh, ich konnte Kuro drin lassen aber auch versuch, versuch mal zu reißen Mmh, feenbrise oh gott du bist fähig ich dachte du wärst feuer da macht das ding irgendwie noch mehr aus awesome. ähm. und warum nicht effektiv gegen nee, ne. Ich war noch mal effektiv gegen das war zorn wäre bis feuer fehler du ist oh, nee. wahrscheinlich psycho fehler ne? ja. aber warte mal das ist doch gut zorn klinge. Jawohl. Ah, wenn er jetzt schneller wäre ne? Warte hier. ich doch nicht so sitzen noch nicht. Was das Ding schon wegkommen? Denke ich schon, ich bin ich über Level. Ne? und dann kommt hier der erstbeste und haut mich wieder um die Ecke. Jetzt soll ich doch so viel pokémon wie möglich fangen. Ja, komm schon, ey, ich hab's sowas schon gewusst. Du Na, oh, ja, Ich versuche versucht du noch vorher zu reißen. haben wir mir gedacht, wenn er jetzt keinen Volltreffer macht, dann geht das klar. Aber nein. Hey, das es jetzt einfach nicht. meint es nicht gut mit mir in diesem Spiel manchmal. Die Olimar Immer noch. die Oh ja. ja. Und sicher Es kann die ganzen Pokémon sehr stark für so im Angriffswerten mäßig, aber er hat noch nicht viel aus. So, was hat er noch? Donita ist neu. Was hat er noch? Namiroa. ich vor davon. Ausgezeichnet, wie du meine Pokémon da in die Enge getrieben hast. Remo war ja, ja war das wieder was anderes. So, mit einem Schlag weg zu hauen. Nee, ne? Doch. gut cool gemacht. Hat er nicht dieses Traum-Pokémon irgendwie vorher noch? Ja. Du hast dir ein bisschen Mühe gegeben, also dachte ich mir, ich lass dich mal gewinnen. Na klar, natürlich kürig. Ein Schwächling bist du nicht dafür, aber ein Schwachkopf zu glauben, dass die Arena-Challenge bestehen könnte. Ist reiner Schwachsinn. Hier ist mal einen kleinen Druckpreis. Jetzt die lia vom Bett ist so. Jetzt habe ich aber wirklich Wichtigeres zu tun. Mal sehen, wo konnte ich als nächstes auf die Art nach Grundstern gehen. Der Typ ist voll licondere. Nicht so, als würde ich dich mögen oder irgendwie so was, ne? Äh, -Karte. Sag mal. Manchmal mhm. auch so eine Pose und so haben. 908. Oder der überhaupt schon mal gar keine? Er ist ja kein Ding, sehr Ich glaube, irgendwie so eine Pose machen nur irgendwie so was. Und da pfieh ich, da rennt die ganze Zeit weg. Komm. Ich weiß immer <lacht> wenn ich das Ding sehe muss ich an den Weges denken. Er hat die Entwicklung von diesem Teil und man die Beldra war irgendwie schneller als der Teil. Obwohl hat angeblich irgendwie das schnellste Drachen Pokémon sein soll. Seitdem er hat die Beldra den Namen der Zerstörer aller Träume <lacht> für mich. Aber ich glaube da habe ich schon EV Training gemacht und er hat noch nicht gewusst was das ist zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ja, natürlich voll auf Geschwindigkeit hochgeballert. Und dann war das Ding am Ende schneller. Auch weil er nicht äh, EV trainiert war. Mein war EV trainiert. Also ja. Hat man schon einen Unterschied gespürt. Ja, schöne Zeiten. Und hey. Äh. Ja, komm. Bist du überhaupt? Eislaus. Okay, um... Ähm, Wangenrubla. Obwohl du es vielleicht gleich sein. Äh, äh, mir jetzt nicht daran an. Ach. Ach. Das wird nicht sehr effektiv sein. Look. hausenfuß ah, cool. okay, sehr effektiv. Okay, dann so könnte dann sein, Wasser, Wasser, Gestein, Wasser, Käfer, irgendwie so was. Wenn man diese Dinger noch mal. Du fähig. Er ist abgehauen. Na ja, komm. Wenigstens wir jetzt sonst Schmierbe? nicht was noch jetzt? nein, nicht du. Ja, natürlich. Okay, vielleicht sollte ich mich erst um einige trainer ein bisschen hochleveln weil die pokémon sind ja gefährlich hoch im level finde ich das buch war flunschlich was eine falle was war das denn immer so ein so, oh Gott. Ich nur so ein pokémon am Boden liegen gesehen, haben wir gedacht, was ist das? Was kannst du sein, keine Ahnung. Ähm, ist doch nicht irgendwie, oder bist du Unlicht? so ja. aus oder Stahl? Oh, nee. Alter. Okay. Zeit zum Pokémon center zurückzurennen nach diesem kampf ich es ausschieben Boah. ich will nicht so viel erfahrungspunkte kriegen zurück zum pokémon center vorher ich nur dich mit ein gott ey. fm ja ja also nicht Verstehe bis heute noch nicht genau, was das bedeuten soll. Ne, warte mal, bist du nicht psycho oder irgendwas. Nee. Alter, naja, heißt unnötige Erfahrungspunkte. Soll ich zum Pokémon Center haben? Um unser Baby hoch zu leveln, äh, hoch zu heilen, meine ich Ach. plötzlich sind diese ganzen ärzte nicht mehr so nervig ich Wünsche mir doch die wendung hier ich habe mich irgendwie beschwert hat irgendwie zu viele von ihnen rumlaufen, den neuesten pokémon spielen ja, er immer voll heilen aber das ist eigentlich nur um den weg hier zum pokémon Center zu ersparen ja okay Können wir uns um die trainer wir müssen ein bisschen hoch bleiben, habe ich so das gefühl Wird ja wenn wir haben irgendwie noch keinen Fortschritt hier gemacht. Habe ich so Gefühl. Wir haben unseren Rivalen erledigt. Also ich das ist jetzt unser rivale Er ist viel besser als hopp So geht weg. ein geht weg. Und darauf war ich nicht noch mal rein. Mein Pokémon ist heute total übermüdet. Wir müssen mal kurz an dir Dampf ablassen. Martin. Mal Was so? Okay. Das ist ein. Hier hat man das. Minecart. nach Stein. Soll auch bitte verrechnen dich der du feigst viel zu viel irgendwie. Es geht zu eine niedrige Verteidigung habe ich so Gefühl. 21 kommen alles klar nitro ladung nein steinfeuer Okay. Also irgendwie voll ironisch, weil Lauch war irgendwie voll starker. Ja erst erstmal bieten sind hatte ich Sorge für und jetzt irgendwie so gefühlt wie es voll schwach äh, nach jeder ist. Der immer mut verflogen stand da, wenn es viel Energie in einen Check, ist man oft nicht zu gebrauchen. Mit Pokémon kämpfen man so überflüssige Energie los, überschüssige Insta, bitte. Hm. Okay, jetzt weiß ja hat diese, davon hat von lebensgefährliche. Ich keine lust mal auf, aber lass uns kämpfen. Dann zeige ich dir mal meine Muskeln. Die Haare wehen im Wind, Steffi. Kiesling. Und dagegen wirst bist du doch ankommen können, oder? Äh, ja. Ich kann nur bangen rumleiden, das ist ein bisschen doof. Mal elektro attacken, aber Bangroble ist nicht so stark. Bringt es irgendwie nicht, aber das könnte gut sein. Ja, natürlich stärker und raus. Ja, ich kann eigentlich nur sie einsetzen. Als andere droht zu verrecken und Kuro ist schon viel zu stark. Ich find's cool, wir wie blöde Geld bekommen. Ja wir kriegen jetzt echt immer so 4000 Kohle in diesen Rauch, in diesem Glücksrauch. ist awesome. Der blöde ist, wenn Little Tox sich mit Zuneigung entwickelt, dann haben wir, weil ich unser unser ganze weiterentwicklungs abenteuer ein bisschen verlängert weil wenn pokémon ko gehen dann sinkt die zuneigung also ja schon mal schlecht weil der gerade kaputt gegangen ist einmal aber schauen der pokémon pokémon braucht man andere muskeln als auf der baustelle 4200 wenn das habe ich, hab ich nur durch zufall aufgeschnappt aber angeblich können selbst hoch in der gleichen art unterschiedlich stark sein ah, wesen ja, griff klaue und klammergriff wickel ah, okay. oh, da ist ein Dings. Ja, mal, das ding ding noch heißt die entwicklung davon oh, und da sind wieder die ähm, ich heim mich mal ein bisschen. Ne? Ich mal genug Geld. 71.000. Ich glaube, ich glaube, für Geld habe ich irgendwie ausgesorgt für eine ganze Weile. Du Okay. Ähm, das sieht nach Zweierkampf aus. Also ihr beiden. Mir schafft das schon. Oder ich muss gegen zwei hintereinander kämpfen. Sind aus wie so vollpfosten Hey, hast du mal eine Minute? Du nimmst doch an der Arena Challenge teil, stimmt's? Malu Beta, ein echter Arena Challenger. schreit nach einem Kampf. Oh, hey, was ist denn hier los, Danilo? Ist das ein Fanclub? Du bist ja bald fast beliebt wie mein Bruder. Sag mal, geht's eigentlich noch? Wir sind gerade mitten im tiefsten Gespräch mit dem da. macht Platz für hopp den zukünftigen Champ. Boah, guter Witz. Nur schade, dass er nicht lustig war. Mag den Typen, wenn er es nicht lustig genug wäre, können wir gerne kämpfen. Ein echter Renner zaubert ein guter Kampf sofort ein Lächeln aufs Gesicht. Und zu Kampf kämpfen, dann bist du bereit und sagt mir jetzt nicht, du heilst mich oder so. ne? Unsere Empfehlung für die Arena-Challenge stammt von champions persönlich Wenn ich weiß, was das bedeutet, was wir euch es eben wissen, wir es euch eben zeigen. Mein Gott, Pff, dann passt mal schön auf. Wir zeigen euch, wie hat bei der Arena-Challenge es zugeht. Was tun die Kniechel sich einfach zusammen? Unser Plan war es doch hier zu warten und einen nach dem anderen abzuservieren. Ah. Du von Team Yell und du bist von Team Yell. Oh Gott, ich habe mit schwächeren Pokémon gerechnet. Der hat immer noch sein. Ich habe aber eins ich wurde nicht Kick gegen beide, aber wenn die beide auf denen losgehen, ne? Okay, du hast zwei unlecht Ja, irgendwie. Du Doppelkick, genau. Close-up der Wampe, ey. Na, tief. Autsch. Dann Pauke. Guys ein dein ich sag mal was. Machen, verdammt. Bolly setzt Doppelkick ein. Hey, gut. Das ist so ein Doppelkick. Zeig gemeint ja Doppelkick. Das ist ein Doppelkick. Boom. So. Oh. oh, oh Okay. Oh, da war es mit Molly. Volltreffer. Sieht so aus, als wäre es nicht so gut für mich. Was? Daniel, als Maul, du. Cleopada. Also, ich wollte schon sagen, Hop, setzt das ein. So. Und du hast... Äh, ach ja, das hat man schon gesehen, glaube ich. Ne? Bei dem schon weiß ich jetzt nicht, aber mein ja und doppelkick äh, jawohl ja. das hat es leider nicht so drauf also irgendwie nicht klar leo petra nach okay die ganze Zeit Headbänge. Na ja, gut, ein Volltreffer. irgendwie habe ich das Gefühl, Volltreffer sind ja voll irgendwie häufig in diesem Spiel. Nämlich eine ganze Menge Volltreffer, wenn ich mich fragt. Ja, ja, also 24 mindestens. Flücker. <lacht> da ist niemand mehr. Ab. Was bist du eigentlich für ein Loop? Da ist doch kein Gegner mehr. Boah. Geht der Vogel einfach auf den einen von diesen Typen los, ey. Okay, mach das Ding fertig. Hop. Ja oh. konnte nicht mal angreifen einmal. Oh. Jetzt können wir selbst einen Feinkopf brauchen, der uns wieder aufbaut. Vielleicht hätte ich eine Chance, eine Chance gab wenn ich dich mit einer Kröte erschreckt hätte. Jetzt schenke ich das erst. Dieser Knist, der kleine Bruder des Schäms. Hätte ich doch nur so einen tollen Bruder gehabt. Wenn es darum geht, die Flucht zu ergreifen, macht so schnell kann er was vor. Oh, Ab durch die Mitte. Du bist einsame Spitze, dann aber kein oder bis ja auch mein Rivale. Afan Kabo führt immer noch hier Spur. Steckt dieser Typ los. Da hilft nichts, gehen wir noch ein Stück weiter. Vielleicht finden wir ihn ja tiefer in der Mine. Alles ja, klar, aber up. hey, da ist das Ding und wir versuchen das noch zu fangen. für ich brauche die Böse kann wir können einfach das eine Ding weiterentwickeln, aber so macht es doch viel mehr Spaß. Ist ne? mich hochgehalten, du hast mich hochgehalten. Er hat statt gewusst dann wäre ich gar nicht in den kampf reingegangen ja. natürlich hat er mich hoch ich dachte wir werden auch hier voll angeschlagen deswegen wollte ich hier ja in den kampf rein so ähm ich habe das gefühl du bist gestein wasser aber flora ist jetzt nicht so stark also Oh jetzt wie kann das Ding schneller sein als ich? Okay, Flora, warte mal. Ich fällt gerade ein. Flora, ganz langsam. Ah. Ist Flora doch ein bisschen stärker so vom Schaden her, als ich ursprünglich dachte. auch versucht Scanner zu lernen. Das könnte. Aber ich hätte gerne so eine gute Coverage ist eine sehr gute coverage karte man setzt da mal ein jetzt mal ganz ehrlich will ich doch mal einsetzen Igney, Level 28 gut ich sagen was für diese folge ähm, da warum wollen ich wollte nicht hier nicht hinein auf ich wollte irgendwo in sicherheit sein Und bitte lass mich fliehen danke Warte mal, gehen wir mal hey, hier oben rechts? glaube jetzt sicher gut das war voll die Falle, aber was soll's. es dann? würde ich sagen, ich bin die hier in der nächsten Folge. Gehen wir weiter durch ähm, Galamine 2 heißt das hier ne? und ja, ich bedanke mich als zuschauen Aber ich habe aber zu klein, bitte das ein Like, ein Abo oder ein Kommentar um dem Kanal weiter zu helfen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.